Die ganze Geschichte begann, als ich vor ein paar Tagen um 11 Uhr nachts diese rätselhafte Nachricht auf WhatsApp bekam. Hallo, Friede sei mit dir. Ich bin Adele aus Marokko. Ehrlich gesagt gefällt es mir und ich möchte, dass wir mit allem Respekt vor dir Freunde werden. Meine erste Reaktion war natürlich, wer ist das? Aber er sagte nur, Marokko, Freund, okay? Da ich nie in Marokko in meinem ganzen Leben war, sagte ich das ihm, aber er antwortete nur Hallo, Marokko, okay, Freund, okay. Dann versuchte er sogar mich anzurufen, natürlich lehnte ich ab. Dann habe ich nochmal versucht es ihm zu erklären, aber naja. Dann versuchte er noch einen Videoanruf und fing langsam an mir irgendwelche random Bilder zu schicken. Da ich schon einmal davon gehört hatte, dass jemand über Bilder, die mir über WhatsApp geschickt wurden, einen Virus bekommen hatte, habe ich sie mir erst einmal nicht heruntergeladen. Und mal ehrlich, niemand ist so dumm, dass er jetzt nicht gecheckt hätte, dass ich die falsche Person bin und ihn nicht kenne, außer er will mich über die Bilder hacken oder so etwas. Weil mir langweilig war, bekam ich die Idee, mir selber eine Challenge zu setzen. Und zwar versuchte ich, ihm alle zur Jugendwortwahl-Auswahl stehenden Wörter zu schreiben, bevor er es hinterfragt oder mich plockt. Das ging dann auch sehr gut. Und dann schrieb er auch irgendwie etwas mit Facebook, worauf natürlich die einzigst wahre Antwort war, Facebook ist cringe, du Geringverdiener. Und auch darauf gab es nicht wirklich eine Reaktion. Als ich dann alle Jugendwörter durch hatte, hatte ich mir eine neue Challenge gesetzt. Und zwar wollte ich versuchen irgendwie irgendeine Reaktion aus ihm herauszubekommen. Irgendwie mal etwas anderes als nur Emojis, okay, und Bilder. Und deswegen schickte ich ihm dann erst einmal dieses cursed Minecraft-Bild hier. Aber naja, das hat zwar nicht geklappt, aber ich habe noch etwas. Und zwar eine Weisheit von einer AI. Wow, das ist so inspirierend. Und abschicken. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Endlich eine Reaktion von diesem Typen. Wieso bellen jetzt meine Hunde eigentlich? Mingo, bitte, lass mich das ganz kurz aufnehmen. Ich hatte es endlich geschafft, eine Reaktion aus ihm herauszubekommen. Und er sah sehr verwirrt aus. Deswegen habe ich ihm noch weiter random Bilder geschickt und auch random Sätze und irgendwie dummes Zeug. Aber es hat nicht mehr wirklich funktioniert. Und er schickte mir dann noch einmal Emojis, die mir klar machen sollten, dass ich seine Bilder und Videos endlich herunterladen soll. Wieso ich ihn einmal kurz gerequeredet hatte. Dann fing er an, mir sogar Videos zu schicken. Und hat eigentlich kaum noch geantwortet. Eigentlich wollte ich euch jetzt fragen, was ich ihm schreiben soll, aber er hatte mich irgendwann angefangen, durchgehend anzurufen. Da hatte ich ihn geblockt und als mir die Möglichkeit gegeben wurde, ihn sogar zu melden, habe ich das auch gemacht. Leider war dann der Chat weg. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber eigentlich, wenn man jemanden blockt, bleibt der Chat da. Dachte ich zumindestens. Naja, ich weiß es nicht, aber vielleicht war es auch einfach nur deswegen, weil ich ihn halt auch gemeldet habe und deswegen ist der Chat dann auch verschwunden. Nun gut, ihr könnt ja trotzdem Sachen in die Kommentare reinschreiben, die ich ihm vielleicht hätte schreiben können, die lustig wären. Ich hoffe mal, euch hat dieses etwas andere Video gefallen. Like gerne das Video, wenn es so war. Folgt mir auf Insta, joint beim Discord, wenn ihr Ehre habt. Ladet euch niemals Bilder auf WhatsApp von sassen Typen runter. Bis zum nächsten Mal.